Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Probe IQ Option. Ich handle 60 Sekunden und mein Start Trade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien MetaTrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren in MetaTrader 5 und den Tagesnews Euro-US-Dollar. sieht ganz gut aus steige ich ein gegebenenfalls nochmal sollte er in die gegenrichtung gehen und im verlust sein aktuell ist dies nicht der Fall sollte nicht mal schief gehen noch zehn Sekunden gleich der deutlichen gewinn perfekt ich suche noch einen trade Noch bis Ende des Jahres kannst du dich für mein Privateinzelcoaching 10k bewerben. Nächstes Jahr ist dies dann nicht mehr möglich, da ich aufhöre, ganz aufhöre. Brit Britisch Hund Yen, den habe ich leider nicht. Vielleicht gehe ich noch mal in Euro US-Dollar rein, geht noch mal runter. Okay, gehe noch mal rein. Sieht auch sehr gut aus, sehr deutlich im Gewinn aktuell. Hier sollte auch nichts mehr anbrennen. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.